Schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Kaczminski, ich bin Projektleiter des Projekts Smartphone Bürger ID. Mein Name ist Lukas Rissl und ich begleite das Projekt für die Startstelle Verletzte Stadt. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in das Projekt geben. In der heutigen Zeit wird mit dem Smartphone, das als ständiger Begleiter bei uns getragen wird, eine Vielzahl von Aufgaben erledigt. Wir bestellen Ware und bezahlen diese mit dem Smartphone. Warum also nicht einen Behördengang oder einen Smart City Dienst sicher und bequem von unterwegs erledigen? Dazu arbeitet die Stadt Gelsenkirchen mit der X Sciences GmbH und den Kooperationspartnern Stadt Aachen und dem Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule das Projekt Smartphone Bürger ID. Gefördert wird das Projekt durch das Förderprogramm Digitale Modellregion in Nordrhein-Westfalen. Die Smartphone Bürger ID ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gelsenkirchen, sich mit Hilfe des Smartphones zu authentifizieren. Hierzu wird die Smartphone Bürger ID App über den Google Play Store oder Apples App-Store auf dem Gerät installiert. Durch diese Zusatzleistung können in Zukunft einige Behördengänge entfallen und der Zugang zur Smart-City-Lösung ermöglicht werden. Alles sicher und bequem mit dem Smartphone erledigen. Von überall. Darüber hinaus entwickeln wir zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern die App weiter, um einen hohen Nutzwert zu erreichen. Hierzu gab es im Februar 2020 einen Testlauf mit Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern, in naher Zukunft, situationsabhängig von den Corona-Beschränkungen, wird es weitere Testläufe geben. Da eine äh, umfangreiche Authentifikation nur dann Sinn macht, ähm, wenn sie in ganz NRW funktioniert, ist die Übertragbarkeit in dem Projekt natürlich besonders wichtig. Im ersten Schritt gehen wir dazu hin und äh, integrieren das technisch in das service Servicekonto NRW. Und in weiteren Schritten ähm, geht es natürlich darum, unsere Dokumentation ähm, besonders sauber zu halten und besonders ähm, darauf besonders zu achten, um äh, anderen Behörden eben auch die Gelegenheit zu geben, äh, die Smartphone-Bürger-ID in die eigene Umgebung zu integrieren. Dabei legen wir einen Fokus auch auf das Thema Vernetzung und äh, möchten Sie daher herzlich einladen, äh, uns zu kontaktieren, äh, wenn weiteres Interesse an dem Projekt besteht. Wir bedanken uns. Vielen Dank.